Hallo Freunde, Willkommen zur Wohnmotour Dänemark Teil 4, Nordsee hoch, Ostsee runter. Heute geht's zum berühmten Leuchtturm Rubjek Knudefür. Warum berühmt? Die Antwort kommt später. Ja, und dann waren wir doch etwas erstaunt, auf der ersten Düne, die wir hochstiegen, Rinder zu treffen. Fantastischer Blick, ja? Die Steilküste hat hier eine Höhe von etwa 50 Meter und dann kommt noch Flugsand obendrauf, etwa 20 bis 25 Meter. Die höchste Erhebung soll hier bis zu 79 Metern sein. Ganz oben. Vor uns der alte Standort des Leuchtturms. Im Sommer 2019 wurde das Gebiet gesperrt und man begann mit der Verschiebung des Turmes ins Landesinnere um etwa 70 Meter. Berühmt wurde der Leuchtturm unter anderem auch dadurch, dass er bereits 8 Meter von der Abbruchkante entfernt stand. Es drohte auch der Absturz, woraufhin er kurzfristig gesperrt wurde und ein Leuchtturm zu verschieben, das passiert halt nicht jeden Tag. Die gesamte Düne erstreckt sich auf einer Länge bis zu 2 Kilometer und ist bis 400 Meter breit. Na, wie war's? Endlich angekommen. Ja, wir also sind jetzt 2,2 Kilometer von dem Parkplatz hergelaufen. Auf der Straße. Auf der Straße. Aber vom Parkplatz zum Leuchtturm sind es auch nochmal gute Kilometer. Ja. Und von hier über die Dünen zum Leuchtturm sind auch mindestens drei Kilometer. Mindestens ja. bergauf, bergab, die Dünen hoch. Und die, ja. Also in Summe, wie viel? Mindestens, Mindestens sechs. Sechs, sieben Kilometer. Bestimmt. Na gut. Und jetzt Hunger. Oh, es geht. Hunger ein bisschen Mehr Durst, ne? Mehr Durst. Alles klar. Und hier ein Ausblick auf unsere WOMO -Tour, Teil 5.